Hallo, wir sind die Hupfer Ju, die Jugendbibliothek der Bücherhallen Hamburg. Und heute haben wir eine Überraschung für euch. Aber zuerst wollen wir uns vorstellen. Die Höpfer ist ein Juniorbetrieb. Momentan sind wir sechs Azubis, eine FSJ-lerin und vier Ausbilder. Bevor wir die Überraschung verraten, zeigen wir euch die wichtigsten Highlights der letzten zehn Jahre. Dann starten wir gleich mal mit 2005. 2005 haben wir nämlich als erste Jugendbibliothek in Hamburg-Altona eröffnet. 2006 haben wir unseren ersten Geburtstag gefeiert und haben ein süßes Geschenk vom Kasen Verlag bekommen, unseren Drachen. Im darauffolgenden Jahr in 2007 haben wir dann unsere erste Auszeichnung bekommen, den Sonderausbildungs-Grammy der Verdi-Jugend. 2008 bekamen wir Besuch von Twilight-Autorin Stephanie Meyer und die Zahlsahallen füllten sich bis zum Rand. Dann in 2009 ging unsere neue Homepage in die Startlöcher. Ein Jahr später feierten wir, mit, feierten wir drei Tage lang mit Torte und Drachen unseren fünften Geburtstag. 2011 konnten wir dann ein kostenloses Konzert mit Hamburger Bands auf die Beine stellen. 2012 startete das Sommerferienprogramm 53 Grad und auch wir waren bei den spaßigen Workshops dabei. Und dann, in 2013, kam die Macht in die HEP4U. Wir feierten groß mit Darth Vader, Yoda und Co. am Star Wars Day. Und in 2014 hatten wir das Glück zwei Lesungen bei uns zu veranstalten zu können. Ursula Poznanski las aus Die Vernichteten und Monika Fee aus Der Bilderwächter. Damit kommen wir zu 2015. Da erreichten wir endlich unsere 500 Likes auf Facebook. Dafür bedanken wir uns mit einem Buchdomino. Jetzt kommen wir zu 2016 und lösen unsere Überraschung auf. Zum Sommer packen wir unsere Koffer, verlassen die Zeisehallen und brechen zu neuen Abenteuern auf. Im Hühnerposten gehen dann unsere Abenteuer weiter. Fortsetzung folgt.